Ja, hier ist es. Hier ist es. Oder besser gesagt, hier sind sie beide. Ja, ja. Schaut es euch an. Ich muss die Kamera etwas wegzoomen. Wie geht denn das hier? Ja, so geht das. Ja, hier, seht euch hier. O.T., alle Tarzan an. Und äh, hier den, äh, <lacht> den dicken Schnapper. Ja, da ist er ja. Er freut sich schon auf, auf, auf seine Mahlzeit. <lacht> ja. und was haben wir hier? hier mal. Ja, ist auch eingeschweißt. Ja, es ist von Mike Hoffmann. Oder Hoffmann. Ah, ja. Ja, was hat man hier? Ja, ja, meine etwas, ja, ja ähm, dickbäuchige, <lacht> ja, freizügige Zauberin, ja, das ist natürlich alles ein bisschen hier, wie sagt man, nicht sterilisiert, sondern, ähm, alles besser dargestellt ist als in der Realität, also, also für, für den Bauch ist er hier ganz schön muskulös, also, <lacht> ich glaube nicht, dass das in der Realität so ist, aber sieht gut aus, also es gefällt mir die, dieser Zeichenstil. Mike Hoffmann adaptiert den, den Zeichenstil hier von, von, von Olle Frank Frasetta. Hier ja, so, hier das Sketchbook. Sketchbook ja, jetzt, <lacht> so, Hardcover, fettes Teil. <lacht> ja, so, ja. Ja, das ist Olle Frank Frasetta. Ah, der sieht ja fast genauso aus, sein Typ hier. Ja, und ja. Was von Feuer und Eis. Ne? <lacht> Wir packen es jetzt aus. Ich pack es jetzt aus. <lacht> Wie packe ich es aus? Wie packe ich es aus? Ich muss ja das Handy halten. Ja, so. Auf geht's. Ah, Ich nehme das andere hier weg. Ich glaube, man muss das so halten, damit man hier den... Vorsichtig, wie ein Chirurg. Ich bin schon ganz aufgeregt. So, auf die Folter spannen. Hm. Hm. Hm. Finger, Finger vor der Kamera, es geht gar nicht. So. Ah, weg mit dem Salofan hier äh. So. Da haben wir's. Jetzt liegt frei, ganz freizügig. Und ja, ich würde sagen, also. Das äh, soll es dann auch erstmal gewesen sein. Also, bleibt sauber und. Lasst euch nicht wegschnappen. Macht's gut. Euer Lefty. <lacht>